Willkommen zurück zu Gato Roboto! Heute werden wir mal eine andere Palette ausprobieren. Und zwar die sanfte. Wir hatten in ja der letzte Folge die Rinde und der ersten Folge Standard. Ich denke, das wäre ganz cool und interessant, wenn wir jede Folge mal eine andere Palette ausprobieren. Zumindest wenn wir zu dem Zeitpunkt welche haben sollten. Und ähm Ja ich weiß nicht, wo es lang so sieht es momentan aus. Ach verdammt. Nein. Das habe ich gesehen. Nein. Ich muss mich reparieren. Nein. Ich muss nur zurück und schnell reparieren. Okay. Das Wasser dort da nicht gesehen. Das war das Problem. Na ja gut, ich weiß ja nicht, wo es lang geht. Also hier geht's nicht lang. Da ist ein Wasser und da komme ich. Mit meiner Terrakazie durch. Was ist hier? Hier sieht es nicht so gefährlich aus. Wir sind gar keine Gegner. Hier ist doch entspannt. Ja? hier ist gar nichts. Hier können wir lang. Hm. Naja, gut. Okay. Bis hierhin und nicht weiter. Alles klar. Dann, ähm. Okay, keine Ahnung. Hier geht es vielleicht auch hinten weiter? Da muss ich vielleicht abspringen von meinem Schild. Ich dachte, hier wäre es ziemlich unsicher. Ist es auch. Hä? Okay, nur durch. oder durchgerutscht? Uh, oh. Oh. Cool. Okay, das war überhaupt nicht geplant. Ich meine, natürlich, das war alles geplant. Ja. Mhm. Alles geplant. Das auch. Genau. Richtig. Ich wusste nämlich von Anfang an, was ich hier mache. Okay, es funktioniert. Ich kann nur rüberspringen. Aber da kann ich ja nicht durch. Da muss ich ja wieder. Mit Kiki durch. Okay. Das ist jetzt ein Frosch im Wasser. Wenn der mich jetzt trifft, bin ich Geschichte. Was ist das denn da unten? Oh Gott, das sind Bomben! Oh, das sind Bomben. Yay! Yeah, Speicherpunkt! Alles klar. Dann sollte hier in der Nähe unser Ziel sein. Oh ja. Wieder so ein Ding. Ich kann es auch so erwischen. Cool. Bam. Oh oh. Kommt auf uns zu. Oh oh, oh no, no, no, no. Zurück! Autsch! Eigentlich soll man da in der Mitte kämpfen. Ja, komm. Geben wir auch in die Mitte. nicht gedacht ist. Oh, oder? Und wir gehen hier rüber! Ja, geht für vielleicht hätte das, hm? Hä? Ich treffe ihn nicht mehr. Ah, ja, jetzt habe ich geworfen. So. Okay, irgendwie treffe ich ihn nur manchmal. Ja, so treffe ich ihn zum Beispiel nicht. Autsch. Oh, jetzt zerstört mich richtig. Gut, dass wir die Upgrades haben, aber. Yeah. Und die Upgrades glaube ich hätten wir hier hartes Spiel gehabt. Jetzt war es ein leichtes Spiel. Cool. Und wir sind angekommen. Es ist noch einer Fluss übrig. Hm. Kiki. Du schaffst das. Aber natürlich schaffen wir es. Ja, heißt nicht umsonst Kiki. A.K.A. Gartenreboto. Das ist unser Codename. Wir sind ziemlich cool, wir haben einen eigenen Codename. Na, hab ich mir nur gerade ausgedacht. Weil das Spiel heißt ja ein Nein, wir machen. Äh. Ah, jetzt können wir hier lang. nicht so nett. Nee, ist nicht Ich dachte, da oben gibt es noch was. Nope. Okay. was gibt es hier zu erkunden. Da kann man runter. Oh. Cool. Kiki hat einen Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Steuerbord freigeschaltet. Wechsle in dein Menü, um sie auszuprobieren. Ende und aus. Cool. Ja, die können wir ja dann in der nächsten Folge ausprobieren. Jetzt können wir erstmal demnächst spielen. Ja, nächste, in jede Folge so eine Palette. Das hat was. Ähm. Ja. Ah, ich kann einfach rüber. Ja gut, ist sowieso egal. Zack. Und jetzt sollten wir weiterkommen, oder? Wir können hier runter. Und dann boom, Kommen wir hier hoch. Habt ihr Fische leider kein Zuhause mehr? Der ist sowieso böse! Ihr verdient kein Zuhause! <lacht> bye bye! Bäh. Okay! Wahrscheinlich müssen wir jetzt hier runter, oder? Nein? Na, jetzt ist immer noch Wasser. Oh Gott, traue ich mich das? Oh, hier sind Bomben! Oh no! Überall! Wo geht's denn überhaupt lang? Oh Gott, das sieht sehr gefährlich aus. War ich überhaupt richtig? Vielleicht? Äh, hier gehöre ich nicht lang. Hier muss hier lang. So. Autsch. Oh. Wahrscheinlich muss ich hier nach rechts, oder? mal aufpassen, ich bin so leben am oh, ha nicht getroffen alter alter hey, hey, hey, entspann ich, entfern dich ein Leben jetzt muss ich aber wirklich aufpassen ist irgendwo Heilung irgendwas mies Das war mir irgendwie klar, dass hier in Kampf ist. Okay, der Frosch ist irgendwie gefährlicher, finde ich. Okay, er ist besiegt. Ist hier noch jemand? Ja. Wow. Aufpassen. So, und jetzt habe ich dich. Yes. Oh yeah. Oh yeah. So, und jetzt können wir hier lang. Ja, jacht's mir schon, hier ist bestimmt was zum Speichern. Schön, schönes Ding. Alright. Äh, oh, haben wir es schon geschafft? Ah ne. ist uns damit das aufgeht. Alles klar. Das Spiel ist ziemlich cool bisher. I like it. Ähm. Ich glaube, ich muss mit Kiki wieder hier runter. Ja, genau. Ich muss schon sagen, Kiki ist nicht nur sehr stark mit ihren Pfoten, sondern kann mit ihren Pfoten auch an Wände kleben. Also, das ist schon sehr äh, impressive, finde ich. Sehr erstaunlich. Pjoum. Also mit dem Netz. Okay, wir sind weiter unten. Ah, Wasser. Ja, <lacht> schlau. Okay. Aha, die wieder in das U-Boot rein, nicht UFO, sondern U-Boot Das das auch Kiki, ich erhalte einen seltsamen Wert, ist das eine Sackgasse? Oh, ist es wieder eine Maus? Ekelhaft. Will ich mir wieder was ein? Kiki, merze sie aus! Okay, oh mein Gott. Ist die Maus für unser ...Wale? Der Bösewicht in diesem Spiel? Wer weiß? was ich weiß, ist, dass ich überleben möchte. Und diese Maus sehr, äh, ja. Strong ist, sehr stabil. Ich muss ja auch wirklich aufpassen. Ich kann die ja kaum erwischen Oh oh oh oh das gefällt mir überhaupt nicht hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das ist ein schwerer Bosskampf. Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwo ein Upgrade holen müssen. ich bin im U-Boot nicht so stark. Und habe auch keine Raketen. Vielleicht ist das extra so. Damit das schön schwer ist. Ah, jetzt kann ich hier richtig eine reindonnern. Das habe ich gut gemacht. Wow, damit ich besser ausweichen kann. Schöne auf die Taste, Mann. Wow! wow. Oh. Knapp! Nein! Zwei Leben! Du aber auch! Das heißt, du bist vor mir down! Oh! Kiki, du hast... Das hast du toll gemacht! Und dieses Rattenproblem werde ich definitiv in meinem Gerücht erwähnen. Lass uns aufbrechen, der letzte Abschluss liegt vor dir. Yay! Yeah. Yay! Yey! Yeah. Hoch da! Hier muss es irgendwo sein. Oh, hier können wir speichern. Hier ist es! Dann machen wir es mal auf. Oder zu, je nachdem. Das ist der letzte. Gut, so Kiki. Cat out of water achievement. Es ist Zeit zum Nexus zurückzukehren. Okie Dann machen wir das mal, was Herrchen sagt. Ja, speichern ist ganz gut. Jetzt müssten wir runter können. Genau. Oh. Hallöchen Wo müssen wir denn lang? Nach oben und nach unten geht es lang Aber hier hoch können wir nicht Wir müssen nach unten Ja, wir müssen nach unten Ah, hier rechts Oh, Kampf! Ein paar Monster wollen sich beweisen Oder eher Roboter und Frösche Bäh ihr könnt rein gar nichts. So was ich kann? Das ist was Neues. Kiki hat einen Drehsprungmodul erhalten. Kiki, du hast das Drehsprungmodul. Drücke in der Luft a, ah, um Lücken zu überwinden und Gegnern Schaden zuzufügen. Die Motzen diesen Anzug richtig auf. Ende und aus. Oh, wie cool! Okay, das ist richtig cool. Oh, wow. Ah, ich kann auf die Gitter-Spin jumpen. Okay, ich, ich finde das einfach gerade richtig cool. Komm runter! Ähm. So, das müssen wir frei... ...sprengen. So. so muss weg. Dann können ich hoch. Das ist ja auch angezeigt. Ja, Drehsprung. Okay. Okay. Und wo müssen wir jetzt lang? müssen wir uns irgendwie einen Rückweg finden, oder wie? Ich laufe eigentlich nur die ganze Zeit geradeaus weiter. Wie es halt gerade Pass. Ich schätze mal, wir finden gerade einen Rückweg. Habe ich recht? Wirkt auf jeden Fall so. Und diesen Ort kennen wir auch schon. Also ich denke mal, ja. Aber hm. oh, warte, vielleicht kommen wie so lang. Ja. Okay, nach, ups, nach links müssen wir ja. Links auch noch ein paar Räume, die ich nicht erkundet habe. Okay, das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern. Mhm. Da geht es aber nicht klar. Ich möchte gerne 100% schaffen, wenn es geht. Egal wie lange es dauern wird. Was machst du denn da? Ja, verdammt. Jetzt habe ich es Oh Gott. Zu viele Treffer. Ich muss sowieso nach unten. Oh, dumm. Einfach dumm war das gerade. Hat sich absolut nicht gelohnt. Bye, bye. So. Oh, Stacheln. Ich sind da nicht nach unten? Muss ne? ich mir anscheinend hier? Sollen das wahrscheinlich so machen, oder? So ein ding nee? ich glaube das schon wir noch gar nicht schaffen ich glaube wir können da gar nicht mehr zurück schade obwohl warte vielleicht ich von oben oben sich gerade auf der map jetzt auch also von hier aus noch oben nee. naja hier links Hier müsste es auch noch gehen oh, cool. Habe ich recht? Jein. Theoretisch ja, aber es wird ein bisschen dauern. Ah, nee. Gar nicht. Nein, geht gar nicht. Was ist denn hier? Was ist das? labor von Dr. Heinrich. Tag 424. Diese Arbeit ist sehr beschwerlich. Die Verteidigungswaffen, die wir für sie entwickeln sollen sind unmenschlich. Ich verstehe nicht, wie etwas, das so viel Zerstörung verursacht, im Namen der galaktischen Sicherheit erschaffen werden konnte. Ganz zu schweigen vom Sicherheitspersonal. Wegen diesen Leuten fühle ich mich, als wäre ich wieder an der Akademie und würde alleine zum Mittagessen, während die Scherze auf meine Kosten machen. Nur gut, dass mein Vertrag hier nur noch ein Jahr läuft. Ich hoffe, mein Fleiß wird helfen, die Zeit schnell vergehen zu lassen. Aha. Interessant. Können wir nur als Kiki durch. Wollen wir noch mal sehen, was es hier gibt. Woo! Uh. Kassettenmodul! Du hast die Palette Hafen vorgeschaltet. Wechsle in dein Mini, um sie auszuprobieren. Ende aus. Wow, wir finden wirklich viele von denen. Ob ich sie alle zeigen kann? Ah, da wird es nicht so. Kriegen wir wirklich viele. Okay. Okay, warte. Ich kann mal kurz gucken, ob es noch möglich ist. Ich würde nämlich gerne erst in der nächsten Folge dann weitermachen mit dem Spiel. das ist also erst in der nächsten Folge zum Roboter zurückkehren. Und nach der Folge schauen, was es drüben gibt. Oh. Ein bisschen da von oben runterfallen. Bam. Bam wenn ich jetzt hier nach links gehe, komme ich auch nochmal runter. Ja, normalerweise soll ich jetzt eigentlich hier nach oben gehen. Aber ich möchte nochmal ein bisschen erkunden. Wenn, falls das okay ist. Das ist sowieso mein Video. Ich mach das zwei. <lacht> äh, ja, hier nach unten. Zum einen. Gibt das überhaupt? Oder ja, ist wie so eine Tacke? Nein, ja, nicht treppe wie so eine Brücke. Komm ich gar nicht runter. Nee. Nee, komm ich gar nicht runter. Hm. Und hier. Da links gibt's ja zumindest auch noch mal was. Ich glaube, da komme auch nicht lang, oder? Ich kann nicht speichern. Zwar nicht brauchen, aber ist trotzdem schön. Zack. schon abkürzen, ganz viel. Hier nach ganz unten fallen. Ah, hier. Oh, was haben wir hier denn? Ein energy Kit Yay, yeah, jetzt haben wir neun Leben. Hätten wir es auch vorher bekommen können? Ja, dann tut es mir leid, dass ich das verpasst habe. Wenn nein, dann haben wir es jetzt. So, da links können wir leider noch nicht lang. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Da müssen wir später nochmal mal vorbeischauen. Wahrscheinlich ist das auch ein Energy Autsch. So und deshalb werden wir nun wieder zurücklatschen. Wo bin ich mir jetzt gerade. Ah, okay, nach diesem Raum. Bin ich wieder zurück. Mag das mir gefällt der Double Jump, der hier links müsste es gewinnen. Ja, hier links war es. Ah, alles klar, hier war es. Hier wollte ich die ganze Zeit lang. Okay, was gibt's hier? Irgendwas Schönes, bisher nicht Nexus. Aha. Ich traue mich nicht. Nicht, dass ich in ihn reinspringe. Wow, knapp. Pff, da oben ist ein Item. Aber ja auch. Item wie die Kassetten. Du hast die Palette Kaffee-Flag freigeschaltet. Wechseln dein Video, um sie auszuprobieren. Ändern aus. Wow, wir haben jetzt wirklich viele von denen. Okay. Nein! Jetzt habe ich es nicht mehr, oder? Nein! Moment. Ah, das gilt wie ein Checkpoint. Okay, das ist fair. War ich war so dumm und bin wirklich in ihn reingerannt. Ich glaub, das macht wirklich niemand. Okay, ich würde sagen, wir werden dann in den nächsten Folgen äh, immer wieder mal rüber wechseln. Mit den ganzen Dingen. Weil wir haben sehr, sehr viele von denen. Und ich würde gerne mal alle ausprobieren. So. Bevor ich das jetzt ganz beende, können wir hier hoch? Vielleicht. Genau. Nope. Wir haben zwar einen weiten Sprung, aber so weit leider auch wieder nicht. Tja, passiert. Ähm Na, dann kommen wir an das äh, ja, an das Energy Kit nicht dran. Können aber dafür trotzdem hier lang und hier oben gibt es was. aber Wie komme ich denn da hoch? Hm. Hm, hm, hm. Interessant. Na, wie auch immer. In der nächsten Folge werden wir sehen, was der Computer zu unseren Taten sagen wird. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Gato Roboto.